Schöne Anlage, ne? Wiener Wani, sehr schön, das kann ich immer empfehlen, natürlich. Farne, Farne, das große Farne hier in Winawani. sehr schön. Auch schon mit vielen Bananenbäumen, ah, das kann man immer empfehlen, sehr schön, zu dem schönen Wetter, auch schon Bananen, ja. Auch oh, die drei schöne Anlage. Machen ein bisschen Werbung für Hotel, glaube ich, oder? Das ist, ein wunderschönes Hotel. Das ist ein schönes Hotel. Sehr ruhig, oder? Ruhiges Hotel, ne? Hat nur drei Zimmer jetzt hier? Ja, aber schöne Betten groß. Auch wirklich? Ist. Gut. Jetzt kann man... Ein Bad mit, mit Dach. Aha. Wenn es mal regnet, also Regenzeit. Ja. Jetzt habe ich ja kein Problem, wenn kein Dach ist, aber Aha. wenn es glaube ich, hier regnet, dann ist ja. wahrscheinlich eher schwierig. Schön. Wunderschön. Das kann man empfehlen, ne? Ja, Genau. No. der Preis ist sowieso undachbar. Ja. Leute, die kann man sehr empfehlen, weil es dann von Preis ziemlich günstig ist, ja. ja. Oh, okay. Was? Wasser, ja gerade. ja kann man schon Ja, ja. da kann man schon Hol man auch schon Wasser was für, was für eines ist das ja was die was? Rot, was mir so gefällt ah bu man hier sebe oh ja, so Blumen, ja. Wunderschön. Kommt dann so? kann man auch hier anpflanzen ja in deutschland Ah, wunderschön. Kaktus. Ich habe zu ja. danken, ja. ah. ja. ja. hab war wunderschön. Ja. Right, ten points. Ja, ten points. Ja. Ach, Bewertung meint er. Die mache ich immer, ja. Ach, gut. Ja. Ich okay. okay, auf jeden Fall 10 Punkte. Soll ich das tragen, Karo? Okay. Ja? In, in wie das hier? Du ich ja, das ja, tragen? Ja, danke schön. Okay. Ja, tschau. <lacht> <lacht> Hat er gesagt, du bist sehr glücklich mit den Blumen, ja. Ja, klar. <lacht> ja, schön. Mhm. Da kannst du dann auch in deinen Koffer reintun, wenn du dann abreißt. Das ist kein Problem. Gleich hier vor dem Hotel gerade drei Mitarbeiterinnen auf Reisfeldern. Auch schon schwerer, aber die machen ein bisschen sauber von Umkraut vielleicht. Sila! Okay. So Das und hier die Kühen <lacht> Ja, da muss man schon ein bisschen laufen, zur Hauptstraße, da steht unser Auto. Aber ist wunderschön. Wasserfall, das Wasserfall, kleiner Wasserfall. Eine Moschee hier daneben. der name des hotel wiener war nicht gut da steht unser auto da hinten so